Willkommen zu My Team in F1 2020, meine eigene Karriere als mein eigenes Team, als mein eigener Teamchef. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ähm um, ich bin Willkommen bei my team. Okay. Hier kannst du die Formel 1 nicht nur als Fahrer erleben, sondern auch als Besitzer eines brandneuen F1. Als allererstes müssen wir einen Charakter auswählen. Ja, das, das machen wir. Ich habe meinen Charakter schon erstellt. Ich kann noch die noch noch ähm, das Design ändern. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Nur die Farbe könnte vielleicht ein bisschen anders sein. Ähm gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut ich würde sagen das ist ganz gut das design ja, Ihr könnt hier mich der schuhmacher design nehmen oder f1 70 edition but nee keine lust ich würde sagen das nehme ich das ist überraschend nice Handschuhe So Charakterposen was nehmen wir? Das hier finde ich ganz gut Podiumsgesten Ja, komm, nehmen wir das hier. Alles klar. Gut. Weiter geht's mit ein paar wichtigen Details deines neuen Teams. Oh ja. Hören wir mit etwas einfachen. An. Wie möchtest du dein Team nennen? Ähm, das machen wir relativ einfach. Das ist. Äh, wie nett es ist. Wir sind Salzraketen Racing. Jetzt brauchen wir unbedingt ein festes Einkommen. Also müssen wir uns einen Primärsponsor suchen. Unser Primärsponsor wird dem Team im Voraus einen Vertragsabschlussbonus zahlen, den wir brauchen, um unsere ersten Investitionen zu finanzieren. Außerdem zahlen sie uns ein wertvolles wöchentliches Einkommen. Jeder Sponsor hat ein bestimmtes Ziel, das unser Team erreichen muss. Wenn wir das schaffen, erhalten wir von unserem Sponsor zusätzlich einen Zielbonus. Ja, ähm, schließe eine ganze Saison ab. Ist jetzt nicht so krass. Das würde ich gerne ignorieren. Ähm. Verdiene während einer Saison 5 Konstrukteursmeisterschaftspunkte. Schließe als Team während einer Saison 5 mal unter den 10 Besten ab. Hm. Ich würde persönlich sagen. Das hier ist am. Realistischsten. Andererseits kriegen wir hier mehr Geld. Achter in der WM. Das ist nicht einfach. Das hier könnte man auch machen. Ich schließe äh, als Team werden also Saison zwei Monate den besten ab. Ich würde sagen, wir nehmen den Sponsor. Der hat ein gutes Gesamtpaket. Ja, ein Motor, der ist natürlich sehr wichtig. Ähm, der Ferrari, der wird sowieso genervt, weil der ist ja nicht mehr so stark. Es wird vermutlich im Patch geändert. Ich mag tatsächlich den Renault und den Ferrari Sound. Der Honda, der ist auch ganz nice. Aber ich würde am Ende mit dem Renault gehen, weil ich möchte schon ein Auto haben, was sich gut anhört. Und ich meine, die 400.000 mehr, die werden jetzt glaube ich nicht so schlimm werden. Und ist sogar noch ein bisschen besser als der Honda. Jetzt hast du ein Budget, mit dem du arbeitest. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. So ich. Jetzt hast du Ja, Budget, das haben wir ja schon. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motorenhersteller. Ohne Triebwerk ähm, kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. <lacht> das ist nicht, was wir wollen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das ist, Wir sind hier gerade bei Fahrern und nicht bei Triebwerken. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Ähm, ich habe ja schon gesehen, welche Fahrer es gibt. Es ist auch mal ein bisschen random, also es gibt immer verschiedene Fahrer zur Auswahl. Und ich habe gesagt, wenn die Legende Mahavir Raghunathan zur Auswahl steht, wird es mein, mein Teamkollege werden. Und ihn, ihn werden wir auch unter Vertrag nehmen. 57.000 ist verdammt easy. Als nächstes brauchen wir einen Vertrag mit einem Motoren kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen. Wir haben dann relativ viel Geld. Wir können das schon investieren, weil Kunnofin ist halt. Naja, Kacke, aber. Pff, egal, wir müssen nur zweimal unter den Top Ten das Rennen. ein Rennen beenden. Als nächstes wählen wir die Lackierung aus, die wir dieser siehst. Jetzt brauchen wir noch ein Abzeichen für unser Team Logo. Du kannst ein vorhandenes Abzeichen wählen und bearbeiten oder ein komplett neues erstellen. Das wird, glaube ich, unser Design werden. Gefällt mir. Monsoren können wir noch nicht machen. Ja, und dann wechseln wir zu dem Teamzeichen. So, jetzt müssen wir noch unsere Teamfarben auswählen. Du wirst diese Farben überall im Hauptquartier sehen und sogar auf der Kleidung, unserer Mechaniker und der Boxencrew. so das wird unser wunderbares logo werden und jetzt die teamfarben die werden relativ klar sein die werden blau sein ein wunderschönes türkis und ein leichtes rot Ah. So Das, das wäre alles, was wir hier festgelegt haben, kannst du später ändern. Und wir kommen am Anfang jeder Saison sowieso wieder hierher zurück. Wenn du bereit bist, drücke weiter zum Team Hauptquartier. Wir können anfangen, uns in der Formel 1 an die Spitze vorzukämpfen. Uh, yeah, das wird nice werden. Wir fahren natürlich 22 Rennen, so wie es sich gehört. Uh, oh, die, ich weiß nicht, ob man die Schwierigkeit ändern kann Ich weiß halt nicht die Schwierigkeit, ich würde sagen ich stehe einfach mal auf 100 oder 95 einfach mal Sagen wir ich mal 95 wir machen komplett Quali und alles Einführungsrunde, so wie es sich gehört ähm, Rückblenden ja, ist manchmal gut wegen, wegen irgendwelchen Fehlern, Bugs gibt es immer, Safety Car kommt natürlich an. Regulär, ich fahre nicht auf Strengen, Streng ist einfach zum Kotzen. Äh, ich weiß nicht was der Unterschied ist, ich mach mal auf Hilfe, meine Fahrhilfen, auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich sie so lassen werde. Und, ähm, ja. Hat er alles übernommen? Dann würde ich sagen, können wir an sich beginnen. Das wird jetzt interessant. Oh, wir kriegen ein Interview. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Das wird jetzt interessant werden. Ist das wohl Boxen? Hallo zusammen und grüße aus dem Hauptquartier des neuesten Teams in der Formel 1. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der möglicherweise aufsehenerregendsten Teilnahme in der Formel 1 seit vielen Jahren. In den letzten 10 Jahren yeah. sind immer wieder viele neue Teams in der Formel 1, darunter Manna, Catrim, HRT und natürlich Haas. Ha, <lacht> HRT. Erfolgreich. Einige sind mit anderen Teams verschmolzen und manche sind komplett... Ach, IT und <lacht> Das gab's ewig nicht mehr. Graham Hill. das wusste ich nicht. Naja. Sein Fahrer und Was ist mit Lance Stroll? Der fährt ja an sich Die auch in seinem auch Team. Sie haben jetzt schon Sie sich dem ja, also... Es wird definitiv nicht einfach werden, aber... Ähm, ich denke, ich glaube an mein Team und ich werde mein Bestes tun, damit wir auch nach vorne kommen. dass er eine Lachnummer ist. Ähm, die persönlichen Stärken passen zu unserem Team, weil wir sind ein schlechtes Team, er ist ein schlechter Fahrer. Das, das passt so gut zusammen. Außerdem muss ich mich profilieren. Ende der Team Sie gerne ähm, ich weiß leider nicht die Stärke der Teams. Alfa Romeo wird vermutlich stark genervt, das wäre ein bisschen blöd. Äh... Ich denke, Alpha Tauri? Oder Haas? Ich weiß halt nicht. Ich glaube, Haas ist. Ist halt schwer zu sagen, wo die später gerankt werden, aber. Sagen wir mal Haas. Das ist realistisch. Sie, wie der Wagen sich auf der wird? Mmh. Traktion am Kurveneingang. Ich hoffe, ja, also ich wäre, glaube ich, ehrlich gesagt dafür, dass wir all, alles auf Chassis gehen. Das ist immer ganz interessant. Die anderen Teams haben alle Ja, man muss halt vor allem gucken, dass man irgendwie ein gutes Auto hat. Ähm wir gucken mal. Treibstoffeffizienz ist natürlich sehr interessant und Luftwiderstand auch. Ich würde sagen, wir machen mal auf Treibstoff. die sich Ihnen bietet, nutzen können. Ähm... Wir unglaublich leichten Boliden, das würde ich nehmen. Das ist immer gut für Chassis. Ähm, dadurch, dass ich halt jetzt auf Chassis gegangen bin, würde ich sagen, auf Chassis? Ich weiß nicht, gibt das einen Bonus? Das wäre auf jeden Fall ganz interessant, weil... ein Auto mit einem guten Chassis ist halt... das macht halt schon Spaß zu fahren. Und das möchte ich haben: Spaß am Fahren. So, mehr Zeit haben wir leider nicht. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, sie alle wiederzusehen und zu sehen, wie sich dieses neue Team bei seinem ersten Grand Prix schlagen kann. Und schnell. Ja, nicht sehr gut. Das wird nicht sehr gut ausgehen. Boss. Du hast genau auf den Punkt gebracht, woran unser Team gearbeitet hat. Wenn du Zeit hast, solltest du dir den FE-Baum ansehen. Um unseren aktuellen Fortschritt zu überprüfen und nachzusehen, wo es unserer Meinung nach noch Raum für Verbesserungen gibt. Oh. In der Gelegenheit kannst du auch gleich einen Rundgang im Hauptquartier machen und dir den Zustand des Teams ansehen. Es ist wichtig, dass die Zeit zwischen den Rennen optimal genutzt wird. Und genau darum geht ähm. es. Hier. Mit einer effizienten Zeiteinteilung kannst du die Leistung des Teams maximieren. Man kann hier ein bisschen was am Auto machen. Man kriegt teilweise Geld oder andere Sachen. Ich würde sagen, wir gehen aber auf Chassis. Das sind neun Tage, das heißt, wir können nur eins durchhauen. Geht das nicht? Kann man nicht... Äh okay. Okay, das geht nicht. Dann würde ich sagen, ähm, kümmern wir uns um, Sch um Chassis und hier könnte man halt noch ein kleines durchdrücken. 500k als Anfangsgeld. Äh, gute Frage. Ich würde sagen ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr können wir schon haben. oder? Wollen wir das so machen? Werbekampagne, das gibt 500 fürs Team. Komm, wir machen das mal so. Und... Der Duft eines neuen Wagens. Karl, der hat unser schönes Auto zusammengebaut. Wir können hier Sachen verbessern. Wir haben 1,15 Millionen. Können wir damit was anfangen? Wir könnten hier den Fahrer besser machen. Also unseren zweiten Fahrer. Das wäre natürlich interessant, aber... Ich glaube, das Geld könnte man eher für andere Sachen bra brauchen. Hier kann man halt nochmal so ein paar andere Sachen verbessern, das haben sie jetzt ausgelagert, okay. F und E. Ach, das kennen wir. Und wir sind das neuntstärkste Team. Interessant. Oh, wir haben hier sogar schon einiges. Wir haben 1000 F &E Punkte. Und wir können auch schnell entwickeln. Ich würde gerne gucken, dass, wenn es möglich ist, zwei Upgrades durchzubringen. Das sind 500. Okay. Wir entwickeln das hier und... Das kostet jetzt zu viel. Wollen wir das jetzt... Gut, entwickeln wir einfach die Standfestigkeit, das ist immer ganz gut. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir haben sogar relativ wenig Komponenten. Hier haben wir Sponsoren. Ich würde. Uh, Social Media Team, das ist ja interessant. Ablöse 0, ja. Das hier ist der Fahrermarkt. Oh. Ja. Während der Zeit für Vertragsverhandlungen kannst du hier die Fahrer kontaktieren, die du einstellen willst. Das ist cool. Ist schon teuer, aber... Könnte man machen. Braucht man halt erst das Geld. Was ist das hier? Ist das mein Geld, was ich jeden Monat kriege? Okay. Dann würde ich sagen... Wir können sogar das Team, den Teamnamen ändern. Okay, dann würde ich sagen... Sollten wir zum nächsten Rennen springen Und dann sehen wir mal was möglich ist uh, Unser Auto wird vorgestellt Unser wunderschönes Auto Düdüdüm. Du, du, du. Mhm. Hm, hm. Uh. Schönes Auto. Neu in der Gegend. Das das sind wir auf jeden Fall. <lacht> Alter, wir haben unser eigenes Auto. Es sieht super aus. Ich kann gar nicht warten, es auf die Strecke zu fahren. Okay, wir kriegen Geld. So, und ich würde sagen, wir gucken jetzt noch ein letztes Mal rein, wir haben 1,4, das ist zu wenig, ich würde sagen, gehen wir zur Reifenauswahl, wir werden ausgewogen fahren. Okay, ich würde sagen, auf geht's zum ersten Rennen.